Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay-Video. Heute gibt es den Indie-Titel Orkana Conflict. Es ist ein Echtzeitstrategie-Titel in VR und ja, command Conquer Feeling, vielleicht. <lacht> Wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein Titel, wo, wo nur eine Person hobbymäßig dran arbeitet. Also es ist äh, kein, kein Mega-Studio, was dahinter sitzt. Es ist äh, das ähm, kleine Entwicklerstudio Rock AK okay Games. und ja, der hat auch schon das Puzzlespiel komplex gemacht, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Wer es nicht gesehen hat, werde ich definitiv oben äh, mal verlinken, in die, äh, in die Beschreibung packen. Und ja, es ist immer noch in der Entwicklung, das heißt, es können immer noch Verbesserungen äh, gemacht werden. Und falls ihr nach dem Gameplay Ideen habt, was eventuell verwirklicht werden soll, äh, was er besser machen kann. Schreibt es einfach in die Kommentare. Der wird sich mit Sicherheit freuen und wird mit Sicherheit auch euer, euer Feedback benötigen. Ich werde auf jeden Fall auch mein Feedback ihm geben. Und äh, ja, mal schauen, was er davon alles umsetzen kann. Es ist natürlich, er ist natürlich begrenzt in seinen Möglichkeiten, denn äh, alleine ohne auch großes finanzielles Feedback kann man dann natürlich nicht alles umsetzen. Aber er versucht Kleinigkeiten definitiv mit ins Spiel zu integrieren und äh, ja, gibt ihnen eine Chance. Der Titel wird erstmal nur für die Oculus Rift erscheinen, Rift Rift S. Und äh, eventuell, wenn es gut ankommt, anläuft, wird es vielleicht noch eine Steam-Portierung geben, wer weiß. Und äh, welche Brillen dann unterstützt werden, muss man mal schauen. Erstmal ist nur angedacht, dass der Oculus Shop äh, dieses Game äh, veröffentlicht. Und ja, als weitere müssen wir mal sehen. Wann es veröffentlicht werden kann, ist auch noch äh, nicht ganz klar. Aber. Ähm, hier kann ich euch das erste Gameplay-Material mal davon zeigen und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Gameplay. Ist ein relativ langes Gameplay geworden und danach gehen wir, nach dem Gameplay, gehen wir definitiv mal ins kleine Review und äh, ja, da werde ich meine Eindrücke mal schildern. Also, viel Spaß. So Leute, willkommen bei Orkana-Konflikt und schauen wir uns mal ganz kurz um. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Hier haben wir haben ja BB8. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt noch eine ganz, ganz frühe Version. Deshalb geht momentan nur New Game. Das werden wir jetzt auch machen. Und dann schauen wir mal in das Spiel rein. So, Mission 1 können wir hier auswählen. Das werden wir jetzt auch machen. Auf Deutsch können wir schalten. Ich bin General Howard und ich habe erste Mission für hier. The enemy was sighted in the north and east. According to information, he stole plans from our new sonic tank, which we cannot allow. Commander secure the base, repair the defense towers first, build a barracks and then attack the enemy and get our plans back. Good luck. Okay, wir müssen Schaltpläne wieder besorgen oder Baupläne und dann müssen wir Verteidigungstürme reparieren und wir müssen eine Kaserne bauen, um genug Truppen zu zu bauen um, um die ganzen leute zu erledigen aber probieren wir das einfach mal so wir können jetzt einmal hier wirklich rumlaufen und dann können wir uns aber auch von oben alles genau anschauen und können über die map schweben können es auch jederzeit runterlassen ist auch ganz cool gemacht So, jetzt werden wir aber erstmal die Verteidigungstürme reparieren, das sind die hier, so und die haben an der Seite, wie ihr seht hier, them Off, und die haben an der Seite hier so einen, einen kleinen Schaltkasten und da können wir dann hier jetzt die Sicherung einsetzen und schon geht er wieder online. das machen wir jetzt bei den ganzen Türmen mal. Ah, okay, jetzt hat er hier schon automatisch. Das sind hier unsere Truppen. Also, zu den nächsten Türmen. Schweben. Hier haben wir noch so eine so ein bau da müssen wir aber erst das Gebäude anklicken und dann können wir was bauen. Das können wir uns größer oder kleiner machen. Hier haben wir unsere Ressourcen und die können wir immer wieder einsammeln mit, ja, mit so Wagen, die man auch schon ungefähr von C und C kennt. Die sammeln dann die Ressourcen ein. So, die sind jetzt schon mal online. Well Commander, all turrets are online. Now we are ready. Oh, if you talk about the devil, look there, they're coming. Okay, dann schauen wir mal von wo irgendwas kommt. Es scheint jetzt noch nichts zu kommen. Da, Okay. War schon mal nicht schlecht. Noch können wir nicht rumballern, das soll ab Mission 4 wohl möglich sein. Okay, Und angreifen. Oh. Also wir können es das von unten ankaufen, das Ganze, oder wir gehen nach oben in die Vogelperspektive. Können die von hier aus auch befehlen, wer wen angreifen soll. So, haben wir das schon mal erledigt. Dann haben wir hier unser unsere Mission, also das haben wir gemacht. Jetzt sollen wir Baracken bauen. Ich glaube, das ging hier. Okay, hier können wir jetzt genau diese, diese Drohnen, die hier einsammeln. Und den können wir auch wiederum Befehle geben. Okay, die machen das schon. Das machen wir am besten von oben. Soll das abbauen und der soll das abbauen? Yes, so, dann können wir auch noch einbauen, so also können wir schneller die Ressourcen einsammeln. Also, wir kann das einsammeln hier und schon. Gehen wir schon einen Schritt weiter. So. Jetzt können wir hier aber auch noch unsere Baracken bauen. Barack Soldiers and Ground Units. Und die können wir jetzt hier auch irgendwo platzieren. Machen wir mal hier neben. So. Well done. Commander, now build units to defend this base and attack the enemy. Hit us, sir. Was war das hier? Ich hätte gerne nochmal gesehen, was das ist. Haus. 4. Ah, okay. Wir haben eine Population von 4,5. Und mit so einem Haus hier, wenn das fertig gebaut ist, können wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Also die sind ganz wichtig. Desto mehr Leute können wir auch einsetzen. Und jetzt können wir hier unsere Einheiten bauen. Das sind die Baracken. Okay, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Und jetzt können wir mal ganz kurz uns den Feind anschauen. Und hier sehen wir schon einzelne Feinde. Guck mal hier. Wir haben auch Fahrzeuge, die wir noch nicht haben. Die schalten wir erst noch frei und ich glaube, das ist die Kiste, die die bewachen. Und da müssen wir hin, da sind die Schallpläne. Das sieht auch sehr cool aus hier. Schon nicht schlecht gemacht, wenn man bedenkt, das hat eine Person hier nur programmiert. Ne? Er soll weiterhin abholzen. Da ist noch das. Komm, er soll dann abholzen. Und dann schauen wir mal, was wir hier schon alles haben. Können wir eventuell noch ein Haus bauen? Nee, okay, kann man momentan nicht. Dann müssen wir uns diese Einheiten hier auch noch schnappen. Okay, wir haben momentan äh, von der Ressource nichts. Weiß ich auch, warum wir nichts mehr bauen können. Was ist das für eine Ressource? hier nehmen ne? könnte die sein ne? heißt wir befehlen den auch mal hier noch mit anzugreifen oder abzuernten eher gesagt und dann wird das schon Ach, ich drücke mal auf den falschen Knopf so dann kann man es schon mal auf den Weg machen Schauen wir mal, was wir mit der Truppe hier ausrichten können. That will be fun. My locket My locket will Ja, alles niedergemäht okay, hier I blow everything up for you. Okay, Solange die einzeln kommen geht's ja eigentlich, ne? <lacht> so, jetzt kommen die I'm Fahrzeuge Sollten wir als erstes mal ausschalten? Komm, komm, komm, komm, komm. Okay, erstes Fahrzeug down. Ich muss nicht so viel nachbauen. Ich blöde die Look there. The box with the plans. Free the area from the enemy. Then destroy the force field and get the plans in commander ground mode. Wir müssen erstmal ran, dann können wir nochmal in Ground-Mode gehen. Oh, jetzt wird's hart. Wir sollten erstmal ein bisschen Rückzug... So, jetzt gehen wir mal zu unseren Türmen und locken die mal ein bisschen. I blow everything So, dann können wir eventuell noch mal was bauen. So. Wenn die jetzt gebaut sind, dann ziehen wir noch mal los. Also äh, mit diesen hoch, runter und über die Karte fliegen, das geht wirklich nur in die ähm, Position zeigen und dann die, ähm, die Grip-Taste. Und dann haben wir halt das Snap-Turn noch dabei. Geht eigentlich ganz gut von der Hand. Wollte ich mal ganz kurz noch mal schauen, da konnte man ja auch. Da waren ja so ähm, also eine Art Heiler, ne? Healer, Heal-Unit, ja, ist doch gut. Dann bauen wir davon zwei und nehmen die mit. Dann sorgt dafür, dass unsere Truppen ganz bleiben. Okay, jetzt greifen wir an. Der Sieg ist nahe. Ich muss mal gucken, ob wir uns alle hier auch markieren wirklich. Oh, die haben schon, haben die wieder nachgebaut? Ist egal, sollte kein Problem sein. Lassen wir sie mal kommen. Mal gucken, ob wir den jetzt hier reparieren können oder heilen können. Tut sich da was? Ja, okay. Ist ja schon mal was. So. Den noch kaputt und dann soll wir kein Problem mehr haben mit den anderen hier. Ich noch... Ach komm mal. er I wollte weglaufen, aber... war schlecht aus für ihn. Oh, haben haben noch ein paar. everything up noch ein paar. Ich bin noch ein paar. Wir versuchen jetzt mal, das Schutzschild kaputt zu machen. So. Ich gehe mal runter. Schießt, Leute! Das ist schon mal von Vorteil, ne? Was haben wir jetzt hier? Transportbox Alpha 001 Locked Press Button. Ah oh, okay, müssen wir gedrückt halten. Wir dekodieren. Wir haben unseren Plan. Thank you commander. Yes. You the <laughs> Now the area is ours. Go back to the base. Get ready for the next mission. We absolutely We need in the move. northeast. A genetically modified creature was spotted there. The camp is protected by a heavy metal fence. Your inventory bank was equipped with a powerful explosive device, so you know what to do. Furthermore, please clean this forest in the east from the orc and examine the strange statue there. All the best, Commander. Okay. Haben wir mehrere Aufgaben? Jetzt haben wir hier unsere, unsere Truppen. Schauen wir uns mal an. Okay, hier ist Ork. Ah, und das ist die komische Statue, die wir untersuchen sollen. Und das ist das mit dem ähm, Elektrozaun. Fangen wir uns hier mal von den Namen an. Okay. Gut. Den springen wir aber noch nicht. Ich will vorher erstmal hier alles klar machen. Und danach können wir den sprengen. Aber das können wir jetzt schon mal untersuchen, oder? Wow. Okay. Was passiert jetzt hier? Okay. <laughs> this I think you have meet the god of orca now we understand who created these genetic orcs. a real God helps the enemy better leave the temple who knows what else will happen okay is der online der waffenturm here schlecht, weil wir den schon mal aktiv haben, oder? Wenn da was kommen sollte, machen wir die schon mal auf Abstand. So sind die alle jetzt wieder außer Betrieb. Okay. Ah, okay, die müssen immer wieder nachgebaut werden scheinbar. So, wir haben hier unseren Wims. Müssen wir hier wieder unsere Kollegen bauen, die ernten können. kann wir dann noch bauen. Der kann dann von mir aus... Warte, der macht Holz. Okay, dann können wir erstmal versuchen, noch eine Baracke zu bauen. Warte, das könnte der doch übernehmen hier. Ja. Was haben wir hier? Vehicle Factory, ja cool! Aber... Wir machen jetzt einmal hier... Mal so ein Teil. Ein Haus quasi. So, wenn der das fertig hat, dann können wir nochmal eine Baracke. Und dann schauen wir mal, ob wir so eine, so eine Waffenfabrik direkt bauen können Und danach müssen wir wieder sammeln ne? wenn er jetzt fertig damit ist building complete free the forest from the orcs Fangen wir schon mal mit allem, was wir haben. Schon mal da hin. So, wo war die? Genau. Glaube, wir müssen noch ein Haus haben, ne? Ich kann schon mal 13 bauen, ist auch schon mal gar nicht schlecht. Machen wir uns noch ein Haus. So. Von hier können wir eh schon angegriffen werden, das ist schon mal gut. Das kann man 17 17 Mann bauen, what can I do? So, das muss mehr abgebaut werden, das fehlt uns echt und das andere auch. Das hier. Macht das einer von dem? Könnte man noch gucken, ob man noch so einen baut oder? Desto schneller sind wir hier mit den Ressourcen. Okay. Na ja, du. Du kannst mal oh, das Feld hier abrasen. Du machst das. So, dann schauen wir mal. Zwei sollten das machen und zwei am Besten das. Genau, okay. That will be fun. Yes, the mondo. Fahrzeug. Machen wir auch mal zwei Stück. Gucken wir uns das mal an, da kann sie ja. Sind schon ein bisschen größer, ne? Nicht verkehrt. So, Angriff. Certainly. What's the plan? Taste my I look it, sweep them away. Markieren äh, ist noch so ein bisschen, manchmal hat man alle, manchmal aber nicht. That will be fun. What's the aber plan? eigentlich geht's What's ganz gut. I blow up for you. No problem. Taste my steel. Understood and go. Ich Jetzt sagen wir Project Manager. What's the plan? Roger. No problem. Roger, taste my steel. Roger. Das bild mal zwei Teams hier. No problem. What's the plan? Roger. You want something? What's the plan? So. Der Plan ist, dass ihr jetzt da angreift, Ich da. ich everything up for, you. Da. I everything up for you. Oh, Ich ich da. We will kill. That will be fine. I blow everything up for Incumbent transmission. Damn good, Commander. Now, some are done. Every single orc who is not longer breathing is a blessing for us. On my Taste my steel! So, jetzt wird's kaputt gemacht hier. Okay, Commander, lock one will survive, Commander. Commander, look, there is the main camp. Fight your way through to the end of the base and send a unit you. to the marked arrow I blow everything up for you I blow everything up for you I blow everything up for you, up for you. Come on I blow everything up for you. Ich blow everything up for you. I blow everything up for you. So, möchtest wir jetzt haben? I blow everything up for you. Der stört ein bisschen. I blow everything up for you. Oh, Fahrzeuge gegen Fahrzeuge. My okay. I blow everything up for you. Es sieht nicht so aus, dass sie irgendeine Chance gegen uns hätten. I blow Nicht mehr die Stärksten, aber ich glaube, wir haben auch nicht mehr viel, ne? Was wir jetzt hier bekämpfen müssen. Okay. Wow! Oh Leute, guckt, dass ihr wegkommt! Schade. <lacht> Komm. Lass ihn noch mal rauskommen? Commander, you have defeated, this ugly creature. Now Sector 2 is ours. Okay Commander, the time is short, our scouts report that the enemy is developing a gigantic DNA sequencing machine. He can use it to create, new monsters that are stronger and faster than all previous ones. We absolutely have to destroy this machine. However, a force field protects the base. In the inventory you will find, an access card with which you can overload, the enemy's energy supply, which is located at the lake. Dann kannst du das die Area und attack die enemy Maschine. Aber die Maschine hat eine strong Defense. Itself. So take enough units with you and be careful of the landanimals in this area. Good luck. Okay. Nehmen wir natürlich an. Wir haben ja gar keine andere Möglichkeit. <lacht> so, jetzt schauen wir mal, was uns hier zur Verfügung steht. Okay, wir haben schon mal ein paar Fahrzeuge, ein paar Landtruppen. Geschütztürme. Die sind auch neu, scheinbar. Gucken wir uns die mal an. Okay. Ich hoffe, die funktionieren auch. Okay. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Und die Map gefällt mir auch. Cool gemacht. Ja, dann versuchen wir mal unser Bestes zu tun, oder? Ah, das was was wir eventuell noch mal reparieren können, wenn offline ist, ja. So, jetzt Turm schon mal online. Oh, da ist auch noch mal was. Okay, den müssen wir kaputt machen bestimmt, um um hier das kraftzelt zu deaktivieren. Aber auch noch mal Gut geschützt. Ja, da werden wir uns ein paar Truppen aufbauen müssen. Hat uns gar nichts anderes übrig. Hier haben wir noch mal ein paar Tiere und die versuchen wir jetzt erstmal kaputt zu machen, damit unsere unsere Bewohner nicht angegriffen werden. So, wir bauen mal genügend Einheiten zum Sammeln. Hin. Sollte ja eigentlich für die Fahrzeuge kein Problem sein. Und paar Roger, was ist Haben wir nämlich hier auch genug zum Ernten? ist the plan? Komm mal rein Dann den noch Dann sollten wir es eigentlich haben, oder? Da ist noch einer Okay dann mal zurück nach da. Okay, well done, Commander. Dangerous little beasts. Better take care. Now you can mine the resources here. Confirm. certainly. Right. Loud and clear. Loud and clear. Ja, komm nicht kann mit. Eigentlich egal. Bauen wir uns nochmal hier ein. Der, ist, der wird da hinten gebraucht, kann ich das schon anklicken, jawohl, okay, mit denen könnten wir jetzt auch mal was bauen, ne? was ist das? Ein Haus, sieht auf jeden Fall so aus, will ich jetzt noch nicht, ich will erstmal, Oh, Warum? Vehicle Factory House. Wir brauchen erstmal ein paar Häuser. Building complete. Nutzt uns sonst gar nichts. So, danach können wir eine Baracke bauen. So. Building complete. Building complete. Okay, was kann wir jetzt noch bauen? Noch ein Haus, noch ein Haus wäre doch gut. Dann können wir schon mal 17 Einheiten bauen. Okay, der erntet da schön ab. Eine Vehicle Factory. Was kann das Krankenhaus denn? Fuel Station. Okay, lass erst mal erstmal. Ich würde sagen, jetzt bauen wir erstmal. Natürlich auch. Panic Tank, Light Tank. Schauen wir uns den mal an. Und du kannst auch mal da hinten ernten gehen. I'm here commander. Okay, ist war schon mal. Okay, wir haben nichts mehr. Wir müssen schnell abernten hier, die Leute. <lacht> Understood and go. Okay, Commander. Come here. Let's do this. Commander wir denn noch ein Haus? Nee, können wir auch momentan nicht. Okay. Geht momentan auch nicht. Okay. Wood haben wir aber eigentlich genug. Ich würde sagen. Der fährt auch mal nach da. Okay, weiter geht's. Was kann ich? I build this. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten, weil wir zu Kleinheiten gebaut haben. Okay, die sind da hinten fleißig. noch irgendwo ein, der jetzt herumsteht? Nee, okay. Okay, der macht das Blaue da. Okay, wir brauchen noch 70. Dann müssen wir müssen nur eine Tour machen. Noch mal dahin. Ein bisschen schneller fertig werden hier. Man könnte schon mal anfangen, ein bisschen einzunehmen, Roger, oder? Okay, die haben wir schon mal. Also ab nach oben. I blow everything up for you. war gar nicht so schlecht. das schauen wir mal, ob wir noch weiter bauen können. Ja, krieg, kommt noch, kommt noch, kommt noch. Ein Sonic noch. Ein normaler wäre nicht schlecht. weil wir die noch zusätzlich haben. die machen fleißig ihre Touren Na, Ernten ja, dauert echt lange irgendwie noch mal zwei einhalten Und dann können wir noch mal loslegen, das Feld abschalten. What can I do? Liefern wieder, das ist gut. Und das Ding baut noch fleißig. Okay. So. Jetzt haben wir genug. Hoffe ich. Taste my steel. Kann ich da irgendwas machen? Komm. Wir gehen mal runter, schauen uns das Ganze mal an. Connect. Muss ich jetzt aufstehen? <lacht> Commander, now the force field can be attacked. Hurry up and destroy it. Okay, <laughs> Gleich polariertes, I blow und rein. You. Monster schon mal kaputt, Commander, you see the machine. Only attack with enough units, otherwise we lose. The machine has a very strong defense. And keep moving your units. Lass mal die Einheiten hier kaputt machen. Dann können wir noch mal Einheiten bauen Oh, der hat uns den schweren kaputt gemacht So hat uns natürlich viel gekostet ja, Den sollen wir noch mal kaputt machen so. Hier müssen wir irgendwas machen. Was ist der Plan? Copy that. Okay, Commander. Okay, guck mal gucken Was wir bauen können? Ich glaube, mit den Panzern kommen wir momentan weiter. Ich ready to go. Ihr Orders, Sir. Dann schauen wir mal hier. Oh, das ist echt. Dass man immer hier zu wenig hat. Aber sollte jetzt eigentlich von der Manpower ausreichen. Kommen wir eventuell, wenn die jetzt noch mal abliefern, schauen wir mal, was uns das bringt. Wenn wir jetzt noch einen bauen können, bauen wir noch einen. 40 wird knapp, nee, reicht nicht aus. 55. Da kommt jetzt noch einer, und dann können wir noch einen Light häng bauen. So. What can I do? Okay, notfalls müssen wir halt nachbauen. What's the plan? Da kommt nichts mehr. Gut. plan? Da sehen wir, dass irgendeine Kreatur, Komm, wir, gehen mal, wir gehen mal näher ran. Schauen wir mal. Okay, der sieht hässlich aus. Keine Ahnung, was hier passiert. Cool, so ein bisschen äh, Star Trek Feeling mit den Knöpfen. Okay, wir werden jetzt erstmal versuchen, diesen Turm da zu zerstören. Unseren Truppen. Angriff. Weil Angriff die beste Verteidigung ist. <lacht> That thing is crazy. We have the Yes, wonderful commander. Now the enemy has finally got scared. Who knows what would have been done with this devilish machine. Now come back to the base and finish the mission here. We urgently need to go to the next area. So, das war's mit dem Gameplay. Äh, war relativ lang, muss ich sagen, aber ich wollte es gar nicht abkürzen. Dann seht ihr mal, wie viel Spielzeit da ungefähr dahinter steckt äh, bei drei Missionen, die wir jetzt haben. Ähm, es sollen, glaube ich, noch insgesamt sechs Missionen sollen es werden. Erstmal und äh, ja, von der Spielzeit her war es in Ordnung. Äh, und äh, ja, meine Eindrücke, mein, mein kleines Review, was ich jetzt abgebe, Beruht natürlich darauf, dass ich auch berücksichtige, dass es eine einzelne Person komplett alleine programmiert und äh, das hobbymäßig macht, auch nicht zur Vollzeit. Und äh, ja, da müssen wir so ein bisschen äh, auch Rücksicht darauf nehmen. Ich finde es ähm, schon echt gut gelungen für, ein, für so einen frühen Titel. Und das, was man spielen kann, macht bisher ganz, ganz Spaß. Also ist ganz spaßig, muss ich sagen. Ähm, Schwierigkeitsgrad ist. Äh, bisschen zu, zu leicht, muss ich sagen. Ähm, eventuell kommen da noch mehrere Schwierigkeitsgrade rein. Ähm, muss, muss man mal schauen. Also das ist jetzt äh, ja, mein erster kleiner Kritikpunkt. Ähm, ansonsten würde ich gerne über die Map fliegen mit Thumbstick. Und äh, ja, es werden glaube ich beide Thumbsticks benutzt für, ähm, für Snap-Turn. Ich würde sagen, den linken äh, benutzt man fürs, fürs Schweben über die Map. Und die Richtung kann man ja weiterhin, oben, unten kann man ja weiterhin äh, über, über die, ja, die Richtung, wo man hin zeigt, äh, machen. Aber hier ähm, links, rechts, oben, unten äh, würde ich schon gerne über, über das Dings machen und nicht über nur zeigen. Aber das äh, kann man eventuell noch ändern. Und äh, dann muss man natürlich auch berücksichtigen, links- und rechts in der Modus natürlich, äh, dass man Snap-Turn dann wechselt und die, die ähm, Bewegung. Dann würde ich mir wünschen, dass man wirklich auch mitballern kann. Ist aber auch angedacht. Ähm, Habe ich schon mit dem äh, Adem, der Programmierer, ähm, ja besprochen. Also da soll definitiv was kommen. Er muss noch, natürlich noch momentan schauen, wie setzt man das am besten um. Und äh, ja, also wenn schon Echtzeitstrategie game dann will ich auch wirklich ähm, ja, meine Truppen befehlen. Aber dann will ich auch wirklich selber irgendwie... Äh, Mitspielen, äh, mitzocken. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Es gab, glaube ich, schon Spiele, da konnte man irgendwelche Helden auswählen. Die hatten dann alle spezielle Fähigkeiten, in die man dann reinschlüpfen konnte und so weiter. Ähm, sowas wäre eine, äh, eine Möglichkeit. Ne? Extra irgendwie eine starke Waffe, starker Raketenwerfer, starkes Snipergewehr, wer weiß, wer weiß was. Aber dass man halt wirklich dann auch ähm, ja, mitzocken kann. Ähm, am Gefechtsturm soll man wohl auch irgendwann sitzen können, äh, ist wohl angedacht. Das äh, ist natürlich auch cool. Von daher äh, ja, können wir uns auf, auf Sachen freuen. Ähm, ich fand jetzt das Abernten irgendwie ein bisschen langsam, würde ich mir ein bisschen irgendwie schneller wünschen, aber ich bin da auch kein wirklicher ähm, ja, Echtzeitstrategie-Nerd, sage ich mal. Da können vielleicht andere Leute was dazu sagen. Wie gesagt, ihr seid äh, herzlich willkommen unter den Kommentaren eure Ideen, äh, eure Wünsche zu äußern. Und äh, ja, der Programmierer, äh, der Entwickler wird dann mal schauen, was umgesetzt werden kann. Und äh, ja, Feedback ist immer erwünscht. Von daher schreibt, äh, wenn euch da irgendwas einfällt. Ansonsten... Äh, von, von, von der Story her ganz cool. Auch mit diesem Gott, den man da einmal ganz kurz sieht. Und äh, ja, dass dann da äh, die Orks äh, böse ähm, ja, Tiere erschaffen. Und äh, das hat mir ganz gut gefallen. Hat so ein bisschen, ja, bisschen Story reingebracht, sage ich mal. Ähm, englisch deutsche übersetzung ist natürlich äh, auch nicht schlecht, dass da wirklich der Text dann in Deutsch äh, übersetzt wird. Da es ein deutscher Entwickler ist, ähm, ja, ist das natürlich fast schon Pflicht. <lacht> Ja, ansonsten, ich bin echt gespannt, äh, in welche Richtung sich das Ganze jetzt entwickelt, ähm, was noch verbessert wird. Und äh, wenn es da Verbesserungen gibt, ein ähm, größeres Update gibt von dem Game, werde ich natür natürlich auch noch mal gerne auf meinem Kanal hier zeigen. Aber jetzt seid halt ihr erstmal mal gefragt. Äh, Verbesserungsvorschläge, Wünsche, was soll reingebracht werden? Ähm, ja, gibt dem Adam feedback damit er mal schauen kann, was er einbauen kann. Ich werde ihn auch weiterhin mit Feedback füttern und ja, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch es gefallen hat, Like raus, Abo-Button nicht vergessen, wäre echt nice, wenn ich dieses Jahr mal irgendwie auf die 1000 Abos komme, würde ich mich echt freuen. Dann werdet ihr weiterhin so viel Gameplay hier sehen und ja, ich würde sagen, Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.